In London. in London. Welcome to Brixton. Brixton, to Brixton. I'm a party with Barbies and Drillers. See! Niki Krause. Im Prinzip haben wir kein Intro, kein Outro, aber let's... <lacht> Die Meet Me At My Club. Idee ist nicht gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Just 1000 Likes für diese Idee. 1000 Frauen mit. Meet me at a hotel. Einfach ansprechen und dann warten auf die Resonanz, die kommt. Und dann kommt eins von tausend, hat sicher einen Vater, Onkel, Mutter, Tante, die ein Hotel besitzt. Die vielleicht auch noch cool ist und einfach sagt, ja, schön. Sure. Meet me at my hotel. Du, du machst ein ASMR. Bisschen länger, ein bisschen länger. Wir wollen ein Mua, yeah. Mua. Und noch ein Yeah. Yeah. <lacht> Und was wollt ihr uns singen? Ein Lied, ein Favorite Song, wird Prince Street Karaoke. Jetzt kamerafreies Junk, sehr stark. Lass mal die zwei überlegen, währenddessen gibst uns du uns noch mal einen Schmatzer. Ja. Yeah. Yeah. Sehr gut. Das war der schönste Schmatzer, den ich je gehört habe. Happy hour mitten in der Nacht. Sexy, oder donst, oder locht, 40 Grad am Dancefloor, hula paloo, sagst du in mein Ohr. Äh. Ich will den James Bond. Ja. Bruder, gib Gas in die Nacht zu kurz. Das sind fünf Wörter. Nochmal. Bruder, gib Gas in die Nacht zu kurz. Bruder, gib Gas in die Nacht zu kurz. Wahrscheinlich heißt es in die Nacht zu kurz Albi, du Dummkopf. Sehr gut. Dann haben wir Bruder. schon. Mädels, ganz kurz. Rap oder Schlager? Rap. Rap, ja, ganz sicher. Sehr cool, wir drehen nämlich gerade ein Street-Karoke-Video. Äh, nein. <lacht> nein, nein. Also wir werden nichts rappen, wir werden nichts rappen. Tom, da, Tom, Tom, Tom. <lacht> er wird vielleicht sein, wir machen jetzt Laden. Lied singen, oder? Einmal ein ganz kurz, wir machen jetzt Ladenschluss. Wir machen jetzt Ladenschluss. <lacht> Wer hat an der Uhr gebetet, ist, ist es jetzt schon so zu so spät? <lacht> Dankeschön. Gehen wir nur ganz kurz für einen Rap. Schaut, bleib hier. Genau. Deutsche, American das Rap. Sehr gut. Wenig Rap. Wenig Rap? Also. Wenig Rap. Ja. Schlager? Hip-Hop. Nein, das war Die auch nicht. Irene Fische ist auch top. Ja, keine Ahnung, was wollt ihr hören? Alles, was du willst. Alles, was du willst. Das ist ja das, ist Alles, was du willst, dann fehlt mir nichts mehr ein. <lacht> Kennst du dieses? Dann fehlt mir nichts mehr ein. Rap oder Schlager? Bam Rap eigentlich. Aber was fällt dir bei Schlag an? Ja, hellige Fische. Hellige Fische. Was für ein's? Atemlos. Atemlos durch die Nacht. Hat er Hat er wacht. Wacht. Atemlos, schwindelfrei. Großes, Großes, Großes Kino für uns. Bei mir kriegt man Krebs. Das ist völlig wichtig, weil das shuttle dann die Likes rein. Ein G! Wir haben hier ein G und du fühlst es, ne? Danke dir. Ciao, ciao. Super, man muss doch die Leute manchmal aufgabeln. Einfach so zack, zack von der Straße links, rechts. Hi. Hi. Yes. Yo. Yes. What's up, yes. yes. Sehr gut. Yo. Wir suchen nach Singern oder Rappern. Sieh. Oh, no. Einmal mit Torjubel, einen Si. Sieh. Englisch, Englisch. Okay. Oh, okay. Yeah, okay. jingle Jundala. That was the whole thing. Ja, yeah, that was sing, the whole thing. Okay. I'm trying to aber. live safe, I'm trying to live. Oh, I'm trying to live. Eyey. <lacht> in London? In Welcome, London. To Brixton. Brixton. Welcome to Brixton. Brixton. <lacht> I'm in a party with Barbies and a Kommt in meine Arme und singt irgendwas cooles für mich. Ja, das wir mal nicht für England. Ja, dann rappen, ist auch völlig, okay. Ich bin Tschetschener. <lacht> Nein, bist du nicht. Na wirklich, no, ich kann nicht singen, aber. Im Prinzip, schreibt es in die Kommentare, was ihr mehr fühlt. Rap oder Schlager? Yalla. Schlager oder Rap? Äh, kommt drauf an, welcher Rap. Aber Schlager auf keinen Fall. Niki Krause, oder? Ne? Niki Krause? <lacht> <lacht> naja. Nein, nein, wir musst dich auf YouTube suchen mit Karoke, dass wir den Text da unten auch haben. Das ist ja sehr auf Spotify Spot Bremen. Ich hab keinen Spotify Bremen, ne? Ich lad mir die Musik. Immer die, die Leute, die, die, die schnorren, ne? Ich lade mir die Musik. Na, du was. Ich Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung, lieben wir. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Interessiert mich nicht, Ach, wenn ich sterbe, jetzt und hier. Was auf, jetzt ganz los. Nina, ich bin, ich bin wieder, wieder im Fieber. Ich hoffe, Fieber? Nee, nee. Du kannst einen Backflip? Ich Geht Ready. Jetzt komme einfach ich mit einem Purzelbaum. <lacht> weißt, Leute erwarten sich jetzt, dass ich irgendwas Cooles mache. Rückwärts <lacht> oder? Ja, ich mach mal Darf ich dir die geben? <lacht> Achtung, ich passiert jetzt viel. Darf ich dir auch mein Handy geben? Lauf! Jetzt lauf. Ich breche brech ja alles. <lacht> Sorry, ich hab dich voll erschreckt. Ich hab gemerkt, du bist so voll im Vibe drinnen. Wir drehen ein Street-Karaoke-Video. Willst du was für uns singen? Ein was? Ein Street-Karaoke-Video. Ein was? Street-Karaoke. Street, -Karaoke. street straße Ich bin von der Straße, ich bin von der Garra. Ein Sweet karaoke Also wie ein Nein, Street, wie die Straße. I'm joking I'm promote it, yeah? share it. Instagram Snapchat views so make sure you're liking subscribing, so it can reach more people drop a comment too yeah? yes. Yes. That was Ich eigentlich von euch Weil wenn jetzt Straßenumfahren macht hier mit Wir machen keine Straßen Entschuldigung Straßen Aber voll süß noch entschuldigt